Sehr geehrter Herr Muschk, lieber Adolf, sehr geehrte Frau Muschk, lieber Azuka, sehr geehrte Gäste, es ist mir eine Ehre und Freude, diesen ganz besonderen Abend eröffnen zu dürfen. Der Grund, oder sagen wir besser, der Aufhänger, weshalb wir heute hier an der ETH zusammenkommen, ist, ja, dass Adolf Muschk in diesem Jahr, im Frühling, seinen 85. Geburtstag feiern dürfte. Und da ich ihm schon eine Karte geschrieben habe, ganz persönlich, hat er mir auch noch so eine Dankeskarte. Sehr persönlich. Das ist etwas speziell, auch unterschrieben hier. <lacht> Gut, so my special effects that I will keep. Der Jubilar blickt auf ein reiches Leben zurück. Sein Wirken im Bereich der Literatur, der Bildung, auch der Politik, hat die Schweiz in vielerlei Hinsicht geprägt und strahlt über die Landesgrenzen hinaus. Die ETH Zürich spielt in diesem Leben eine zentrale Rolle, denn Adolf Musch hat fast 30 Jahre hier gewirkt und vieles bewirkt. Seine letzten aktiven Jahre an ETH waren meine ersten. So bin ich ihm als eben gerade äh, berufene Professorin zum ersten Mal begegnet. Er hatte schon die Aura äh, des Elder Statesman und war Teil der Anziehungskraft welches das Kollegium Helveticum auf mich ähm, ausübte und immer noch ausübt. Mehr dazu später. Dies ist natürlich nur ein Schlaglicht auf eine lange gemeinsame Geschichte. Lassen Sie mich die wichtigsten Stationen und Errungenschaften seiner ETH-Laufbahn kurz in Erinnerung rufen. Im Jahr 1970 wurde Adolf Muschk, 36-jährig, zum außerordentlichen Professor für deutsche Sprache und Literatur an die ETH berufen. Der Germanist und frühere ETH-Rektor, Professor Karl Schmidt, ermunterte Muschk persönlich, sich für die Position zu bewerben. Die Professor für deutsche Sprache und Literatur war Teil der damaligen Abteilung 12 für Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese hatte zum Ziel, die naturwissenschaftlich-technische Ausbildung der Studierenden mit Freifächen wie Literatur, Geschichte, Philosophie und Recht zu ergänzen und ist Vorläuferin des heutigen DGES, dem ETH-Departement für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften. In der Lehre ähm, legte Adolf Musch ähm, den Fokus auf die Vermittlung von Gegenwartsliteratur und bot regelmäßige Schreibseminare für Studierende und angehende Autorinnen und Autoren an. Er könnte das auch heutzutage machen, vielleicht. Hm? Immer wieder ermunterte er die Nachwuchstalente, mütig zu sein und mit ihren Texten über sich selber hinauszuwachsen. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit Gottfried Keller, Goethe und Wolfram von Eschenbach sowie mit der Schnittstelle von Literatur und Therapie. 1979 äh, 79, Entschuldigung, beteiligt sich Adolf Musch maßgeblich an der Gründung der Max Frisch Stiftung. Gemeinsam mit Max Frisch und weiteren Literaturgrößen wie Peter Bixel, Peter von Matt und Siegfried Unzelt setzte er sich dafür ein, eine Arbeitsstätte für die Forschung am Werk von Fra Max Frisch an der ETH Zürich zu etablieren, wo Max Frisch ja Architektur studiert hatte. Wir werden heute erfahren, wie es zur Gründung des Max Frisch Archivs kam und was Adolf Muschke außerdem mit seinem Freund und Schriftsteller-Kollegen Max Frisch verband. Ab Mitte der 90er Jahre macht sich Adolf Muschke für eine neue Nutzung der Sempel-Sternwarte neben dem Universitätsspital stark. Seit diese nicht mehr für die Astronomie genutzt wurde, dient sie als Holzlager was Herrn Professor Musch als totale Verschwendung vorkam. Ihm schwebte vor, eine Graduatenkolleg, eine Art Denklabor für den geistigen Austausch zwischen den Disziplinen einzurichten, wie es, ein, wie es einige Top-Universitäten im Ausland ähm, hatten. Es brauchte viele interne Diskussionen und einen langen Atem ganz besonders von Ihnen, äh, Herr Musch, lieber Adolf, bis im Jahre 1997 das Kollegium Helveticum in der Sternwarte eröffnet ähm, werden könnte. Adolf Musch wurde zum ersten Leiter äh, ernannt. Und seit Oktober äh, 2004 wird das Kollegium Helveticum von ETH und Universität Zürich gemeinsam äh, getragen und 2016 wird kam auch die Zürcher ähm, Hochschule der Künste als dritte äh, Trägerhochschule hinzu. Mit ähm, Adolf Muschs Emeritierung im Jahr 1999 endet aber nicht die gemeinsame Geschichte. Nein, die gegenseitige Verbundenheit hält seither an. Wir freuen uns auch sehr, dass Herr Musch, lieber Adolf, immer wieder Gast an der ETH-Veranstaltungen ist und uns in seiner gewohnt kritischen Haltung wertvolle Gedanken zu unserer Arbeit mit auf dem Weg gibt. Sie sehen, liebe Damen und Herren, wir haben es mit einer prägenden Persönlichkeit zu tun, die auch an der ETH vieles in Bewegung gesetzt hat. Zwei Aspekte möchte ich hier besonders würdigen. Sein Ringen für mehr Interdisziplinarität, welches er mit der Gründung des Collegium Helveticum zum Ausdruck brachte, und sein Anhalten zum kritischen Denken. Heute im Jahr 2019 gehören diese beiden Werte, Interdisziplinarität und kritisches Denken, zu den Top-Prioritäten der ETH. Interdisziplinarität, davon bin ich überzeugt, ist heute wichtiger ähm, als je zuvor. Sie ist der Schlüssel zur Innovation. Und wir können den globalen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, sei es in der Energie- und Umweltfragen, im Gesundheitswesen oder im Bereich Datenwissenschaft nur wirksam entgegentreten, wenn die besten Köpfe über die Grenzen der Disziplinen denken und zusammenarbeiten. Adolf Muschke ist für mich der Inbegriff eines Critical Thinkers und war es schon lange, bevor die ETH ihre Critical Thinking Initiative ins Leben rief. Er ist jemand, der sich einmischt im positiven Sinne und den Mut hat, sich zu exponieren. Genau dahingehend wollen wir unsere, auch unsere Studierenden ausbilden. Sie sollen nicht nur Fachwissen lernen, sondern über den Tellerrand hinaus blicken. Den Mut haben, haben Bestehendes zu hinterfragen, gesellschaftliche Konsequenzen in ihr Tun einzubeziehen und eine aktive Rolle in der Gestaltung unserer Gegenwart und Zukunft einnehmen. Eine Prise Musch für alle unsere Studierenden, dann wären die Ziele der Critical Thinking Initiative fast schon erreicht. Wir kommen zum Schluss, zumindest für mich. Das Ganze beginnt, die richtige. Und kehren nochmal zum Anfang zurück, nämlich dem Geburtstag von Adolf Musch. Was wünscht man jemanden zum 85. Geburtstag? Jemanden, der auf ein so reiches Leben zurückblicken darf. Gesundheit. Zufriedenheit, natürlich. Aber das wünscht man allen, zu jedem Geburtstag. <lacht> Daher möchte ich dir, lieber Adolf, hier einen speziellen ETH-Wunsch aussprechen. E für Energie. Für alles, was dir wichtig ist und was du noch anpacken wollen willst. T für Teilhabe. Am Leben ganz allgemein in Kreise deiner Liebsten, aber auch am politischen und intellektuellen Diskurs. Mischt du dich weiterhin ein. Humor, das Wichtigste überhaupt. Natürlich muss eine Britte in diesen Tagen so etwas sagen. <lacht> Und wenn ich auch der ETH etwas zu deinem Geburtstag wünschen darf, dann, dass deine große Verbundenheit mit der ETH, die mir und vielen anderen an der ETH viel bedeutet, noch lange anhält. Vielen Dank. Ich möchte auch, auch denjenigen Stellen danken, die den heutigen Abend ermöglicht haben, insbesondere dem Max-Frisch-Archiv unter der Leitung von Dr. Tobias Amslinger, der ETH-Professor für Literatur und Kulturwissenschaft von Professor Andreas Kielke, sowie dem Literatur Zürich ähm, für die Zusammenarbeit. Und Ihnen, liebe Gäste, danke ich für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Ding ja. genau. so. Sehr geehrte Frau Rektorin, liebe Sarah, ganz herzlichen Dank für diese Einführung, sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine große und besondere Freude zu sehen, wie viele, ich sag mal, Weggefährten, Familien, Freunde, Bekannte, vielleicht auch nicht ganz Nahbekannte oder auch dann eben Nahbekannte hier sind, um dieses Ereignis, eben diesen Geburtstag hier an der ETH mit uns gemeinsam zu begehen. Wir können hier natürlich nicht Geschenke auszahlen, es ist ein symbolischer Geburtstag, wir können über Arbeit reden, über Schreiben, über Denken, über kritisches Denken reden. Und das wollen wir in der folgenden Stunde gemeinsam tun. Das heißt, Herr Amslinger und ich sind die Fragenden und die Hauptperson ist Adolf Muschk, der vieles aus einer 30-jährigen Zeit erzählen kann, was für uns schon gewissermaßen Geschichte ist. Und da wollen wir, glaube ich, direkt anfangen, lieber Herr Muschk. Ähm, Sie waren drei Jahrzehnte hier an der ETH, Sie haben aber die ETH vielleicht auch schon vorher im Blick gehabt. Was war Ihre erste Berührung mit der ETH? Lieber Herr Kilcher und lieber Sarah Springmann, Herr Amslinger, erlauben Sie, dass ich einfach mich einfach für Ihre Anwesenheit erst einmal herzlich bedanke, für Ihre und Eure Anwesenheit, also in Du-Form und in Sie-Form, die größte Höflichkeit, finde ich, schuldet man den Menschen, die man sonst mit Du anredet. Aber, äh, ja, das ist ein besonderer Tag, natürlich ein Misstrauen erregender, denn wenn man anfängt, mit in, Fünfern, mit in Fünfern zu zählen, ne, also, das, dass der 80. gefeiert wird, ist ja nett, der nächste wäre der 90., dann weiß man aber natürlich nicht, ob es dem dann reicht, bis zum 90., also schaltet man den 85. <lacht> rein, aber ich kann Ihnen sagen, es ist viel, viel, viel besser als nichts. <lacht> so Und jetzt zu Ihrer Frage, lieber Herr Kircher. Ich habe eine familiäre Beziehung zur ETH, das klingt anmaßlich, aber ich hatte selbst eigentlich keine Ahnung davon. Denn ich war ein noch nicht einmal pubertärender Junge, als mein Vater starb. Und äh, er war ein sehr, sehr christlicher Lehrer in Zollikon, das passte nicht so ganz zusammen. Er war Redaktor des Zollikerboten, indem er gegen den Lippenstift wetterte und gegen die Fasnacht und vor allem gegen das Frauenstimmrecht. Und dann nach dem Krieg wurde ihm die Reaktion des Zollikerboten entzogen und dann hat er nicht mehr lange gelebt. Meine Mutter war schon krank in jener Zeit, schon längere Zeit, was man damals gemütskrank nannte. Und was macht man jetzt mit einem damals 13-Jährigen, zwischen 12 und 13, der gerade das erste Jahr im Gymnasium war, meine Halbgeschwister, ich hatte respektable, aber auch respektheischende, aber von der nächsten Ehe meines Vaters ziemlich weit entfernte, Halbgeschwister, die fanden also, was ich jetzt brauche, sei eine, keine kostspielige Erziehung, sondern eine normale Ausbildung. Schneider wäre etwas und Weißenhaus gehe auch, also das zusammen. Und dann kam der Deus Ex Machina, ich hatte einen Nachbarn, den ich kaum kannte, mit der größten Respekt hier und da durch sein Fernrohr gucken. Er war aber der Vater meiner Schulfreunde und er hieß Pallmann. Und diesem Pallmann hatte mein Vater offenbar eine Art, auf seinem Sterbebett eine Art Ehrenwort abgenommen, dass er sich gegen meine eigenen Halbgeschwister notfalls sozusagen für mich einsetze. Und das hat er gemacht. Also als mein Vater tot war, hat er mich ein halbes Jahr zu sich nach Hause genommen und habe für mich, mich dann ein von mir verfluchtes, aber im Ganzen wohl nützliches Internat gesteckt, nach Schiers. Ich ging furchtbar ungern vom Zürcher Gymnasium weg, kam mir im Exil vor, aber er hat mich, mir natürlich das Leben gerettet oder mich für dasselbe gerettet. Und dieser pallmann ist darum eine so wichtige Figur, weil, was uns damals nicht speziell wichtig war, er war, Präsident des Schweizerischen oder Eidgenössischen Wissenschaftsrates so hieß das damals und zugleich also der oberste Vorgesetzte der ETH. Und nachdem er dieses hohe Amt erhalten hatte oder bezogen hatte, hat er aus ja, wie soll man sagen, aus Rechtsgefühl fast seinen ganzen Umgang mit den ehemaligen Kollegen abgebrochen weil er nicht wollte sozusagen zum Anlass für Vetternwirtschaft werden und davon haben seine Kinder und ich als Ziehkind ungemein profitiert. Wir haben fast jeden Samstagabend riesige Gespräche über Gott und die Welt, natürlich vor allem über die ETH gehabt. Und da gab es einen Professor Karl Schmid, den man ein bisschen misstraute, weil er die Geisteswissenschaften so groß schrieb, und ich habe dann diesen Schmied verteidigt, obwohl ich wenig von ihm wusste. Aber ich hatte immerhin dann angefangen, ihn zu lesen. Das ist ein Buch über Neutralität, sein Buch über Geisteswissenschaften, sein Buch über die Schweiz und die Kleinheit, die Besorgnis de Grandeur und so weiter. Kurz, ich war in diesem Hause Pallmann einfach zu Hause, aber immer so auch mit dem Gefühl, äh, so ganz dazu gehöre ich nicht. Aber die Privilegien, die wir genossen, das Größte war, dass wir mit der alten Lancia von Hans Pallmann äh, in die ETH fuhren. Es gab im Hof der ETH sage und schreibe drei Parkplätze und einen davon durfte er haben. Und da durften wir vorfahren von der ETH, so wie Prinzen, die Kinder und ich, und dann durften wir an unser Gymnasium das war ja nur noch ein paar Schritte entfernt. Da so fing meine Etatbeziehung an und sie hat sich, äh, eigentlich, dieser Hans Palmann war so wie ein, ich weiß nicht, was das Gegenteil einer guten Fee ist. Er war eine sehr, ein sehr kritischer Begleiter und äh, keineswegs, er hat es mir nie leicht gemacht. Das danke ich ihm immer noch, aber er hat mich zum Beispiel mal alleine mitgenommen, in seinem Lieblingsgebiet in der Schweiz, in den Nationalpark. Und wir haben in Ilforn übernachtet und ich habe mit ihm gefrühstückt. Das waren Privilegien, die ich im Rückblick als im Grunde meine Verwurzelung in diesem Haus betrachte. Da fing es emotional an. Und weiter ist es dann so gegangen, dass ich, als ich in der Tat dann Germanistik studierte und. Äh, wie man das halt wird, jedenfalls in der Schweiz, nachher wird man Gymnasiallehrer, das war damals furchtbar leicht, das darf man gar nicht mehr laut sagen, ich habe den, eigentlich den ganzen zweiten Teil meines Studiums als Hilfslehrer äh, für Deutsch an etwa vier verschiedenen Gymnasien, angefangen in Davos, in der Alpin-Mittelschule, selber verdient und ich bin gut damit durchgekommen. Und die Schule, die ich mir dann ausgewählt habe, um Dahin gewählt zu werden, um mich so prinzlich auszudrücken, war die, damals hieß sie noch die Oberrealschule. Heute heißt sie Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium. Und schon damals hat mich also irgendetwas nicht in der Mainstream des Gymnasiums, ich hätte ja als Literargymnasiast, und zwar als zunehmend überzeugter, ich bin es noch viel mehr überzeugt als damals, ich hätte dorthin gehört, oder die Realschule, wo Sie wenigstens noch Latein gelernt haben, wie mein Göttinger Chef später gesagt hatte. der Mensch fängt beim Latein an. <lacht> also bei mir gehörte noch sogar noch Griechisch dazu und beides habe ich dann nicht unterrichtet, sondern ich habe eigentlich dann die Geisteswissenschaften abdecken müssen gegenüber einem zukünftigen ETH-Publikum. Ja, das. das waren im Grunde die Studenten von morgen, die nachher an diese Schule kamen. Und darunter gab es dann auch Leute, die sind ein bisschen ungerecht gegenüber den anderen, die mir fast noch mehr bedeuteten. Da gab es zum Beispiel einen, einen Jungen aus Ecuador oder Brasilien, hieß Mario Erdheim, ein ausgewanderter Jude. Und der konnte, hätte an jedes andere Gymnasium gehört, nur an die, nicht an die mathematische. Naturwissenschaftliche Schule. Er ist bis heute ein bekannter Psychoanalytiker. Äh, aber diese oder ein jener von Capi, der einmal, das darf ich erzählen, ne, dass einmal, als er ein Skilager leiten musste, was ohnehin abenteuerlich war, das glaubt meine Frau heute nicht mehr. Es war auch nicht, stimmte auch alles nicht so ganz. Aber wir waren in Adelboden in einer Bar. Und dann äh, die Jungen, diese Oberrealschüler waren im Allgemeinen vom Lande äh, und braver als die anderen Gymnasiasten. Aber dieser Jenne von Kapi, das war ein Wetterskerl und er holte eine Dame, die Dame eines deutschen Ministerialbeamten von der Bar und bat sie zum Tanz. Und dann tanzte er so mit ihr, dass der Ministerialbeamte eigentlich zunehmend rot wurde. Und als er dann zu uns kam, zu den Schülern und fragte, wo hast du so ganz gut tanzen gelernt, hat er gesagt, das kommt von Erfahrungen Sexuelles. <lacht> das, war so, das waren so meine Freaks an der Oberrealschule. Und die Freaks habe ich natürlich dann auch an der ETA wieder angezogen. Denn die gab es natürlich auch hier. Damals fingen sie an, Umweltwissenschaftler zu heißen. Die gehörten so nicht ganz zum Mainstream der Schule, aber das waren die Leute, die ich dann besonders gern und für mich besonders fruchtbar in meinen Veranstaltungen begrüßt habe. So, das war jetzt lang genug. Auf genau, zu der nächsten Stufe kommen wir gleich, ETH 2. Bevor Sie dann selbst auch an die ETH gegangen sind, haben Sie ja noch einige Umwege gemacht, könnte man sagen, und eigentlich auch verschiedene Berufe gleichzeitig. Verfolgt. Zum einen haben sie eigentlich sehr zielstrebig eine Germanistenlaufbahn weiter verfolgt. Sie waren in Tokio, sie waren in Göttingen, sie waren in den USA, sie waren in Genf Mitarbeiter. Also jemand, der sich akademisch äh, profiliert. Auf der anderen Seite eben die schriftstellerische Tätigkeit. 1965 erschien ihr erster Roman im Sommer des Hasen ähm, und sie haben sich auch dort im Literaturbetrieb schnell einen Namen gemacht. Ähm, es heißt, man habe Ihnen zum Beispiel die Stelle des Cheflektors im S. Fischer Verlag angeboten oder auch die Weltwoche, wollte Sie als Redaktor im Feuilleton äh, gewinnen. Das habe ich mit Rührung wieder gelesen in Ihrer in ihrem, in Skizze. Ich dachte, das ist längst vergessen. Also es gab neben, der, neben, der Et, neben dem ETA-Gen in meiner Jugend, gab es natürlich ein womöglich doch stärkeres, weil es in meinem Vater vereinigt war. Er war Schulmeister und er war der typische moralische Feierabendschriftsteller. Und er hat mit seiner alten Olivetti-Maschine oder vorher in Unreine von Handschrift, in diese Pressbandhefte, hat er erbauliche Geschichten geschrieben. Und ich habe gelernt in meinem frühesten Leben, sozusagen zum Einschlafen und beim Einschlafen, als zukünftiger Mann muss ich zwei Dinge werden, Schriftsteller, und Lehrer wie mein Vater und die beide Komponenten wurden dann noch verschärft durch die Fortsetzung meines Vaters in der anderen Linie nämlich seine aus erster Ehe der Walter Musch war Professor in Basel für deutsche Literaturgeschichte und war von meiner zweiten Familie meines Vaters ziemlich weit entfernt aber für mich emotional nicht weit entfernt sondern ich habe nach dem Tod meines Vaters mich ungemein innerlich nach ihm modelliert. Passte insofern, das werden die älteren Herrschaften hier drin noch wissen, passte insofern gar nicht zu Emil Steiger, denn Walter Musch und Emil Steiger waren die Antipoden per, per Excellence im, im, im Schweizerischen Literaturbetrieb, ne? der eine mit seiner tragischen Naturgeschichte, der eigentlich hatte Dichter werden wollen. Ne? Also er nach einem Berlin-Student war, im kühnen Berlin der 20er Jahre, hat er ein Drama geschrieben, Babylon. Und das war toll dreist. Ne? Und seine, seine engste Freundschaft äh, war eben nicht mit, äh, sagen wir mal, äh, Lokalmatadoren der Literatur wie bei Emil Steiger, sondern das waren Döblin und das waren Jan, das war die zeitgenössische Literatur, das war seine Welt. Und da kommt etwas natürlich bei mir rein, was bei meinem Vater sicher nicht angelegt war, wo eigentlich alle Bücher beim lieben Gott enden mussten, wenn sie nicht beim Teufel enden wollten. Aber das Drama, das äh, dass ich da geerbt habe, ne, das dramatische Potenzial kommt von Walter Muschk und hat mir natürlich sowohl so Elend wie Glücksmomente beschert, unter anderem diejenigen, dass ich mit ihm einen kurzen Honeymoon erlebt habe, als ich das äh die Abitur gemacht habe. Und dann habe ich mich, ich Dummkopf bei Steiger, damit Ex Express, ich konnte ja nicht bei Baltimore studieren, aber ich habe bei Steiger, damit Expressionismus nun wirklich nichts anfangen konnte, über Barlach promoviert. Ja. Und Barlach war der Autor meines Bruders in Basel. Ne? Also, ich hatte das Glück, dass Steiger meine Dissertation kaum gelesen hat, aber durchgewinkt. Er hat sie bis Seite 14 gelesen, denn bis dahin gehen seine Bleistiftmarkierungen. Da nehme ich an, dass das, das waren noch idyllische Zeiten der Hochschule. Ne? Er hatte, glaube ich, auch sehr viele Doktoranden. Steiger er hatte sehr viele ja. und er hat sich von ihnen nicht, sag mal, vor sich nicht seine ganze Zeit rauben lassen. Ja, ja, ja. Das machen wir heute anders. Das ist dass es klar. Ist. Das ist, ist mir völlig klar. Das machen auch die Germanisten an der Hochschule heute anders. Es waren noch glückliche Zeiten damals. Ne? Da gab es die Donnerstagvorlesung an der ETH, wo eigentlich also da kannte Freifachabteilung ein äh, an, an der Uni, ne? Steigers, da war der ganze Zürichberg versammelt. Ne? Und das war natürlich das, wovon wir dann in der Abstellung 12. nur geträumt haben. Wir sind aber dem Steiger davon gelaufen, nicht alle, aber einige, zu Karl schmidt mhm. Das war dann wieder das Palmangehen. Ne? Also da haben wir, bei Karl schmidt haben wir eben Schriftsteller angetroffen. Mhm. Und da hörte die deutsche Literatur nicht beim jungen Brecht auf, sondern da sah man diese Spezies, Spezies tatsächlich lebendig vor, vor uns stehen. Und er hat sie eingeführt. Und insofern war die, wenn ich es jetzt, man kann es sowas ja nicht berechnen, aber wenn man es könnte, hätte die ETH für meine germanistische Laufbahn in Anführungszeichen die wichtigere Rolle gespielt als die Uni. Äh, der, der wichtigste Einfluss der Universität war der alte Max Verli. Alt kam er uns damals vor, ne, war noch nicht alt. Meine erste Seminararbeit habe ich über Farben bei Wolfram von Eschenbach gemacht. Und da habe ich die Entdeckung gemacht, für mich war sie sensationell, für die Germanistik eigentlich nicht, dass alles, was mit Liebe zu tun hat, bei Wolfram rot und weiß äh, kodiert ist und was mit dem Gral zu tun hat, schwarz und weiß. Das war mal was anderes als die übliche, äh, das übliche Sch Schwurbeln über den Gral. Ne? Und da hat mir Werli ungemein geholfen und äh, hat mich dann später zu diesem Roten Ritter begleitet. Aber jetzt noch das dritte Gehen neben den Muskschen und dem Palmanschen war natürlich ein anderes Musksches Gehen von der Halbschwester Elsa, die in den 20er Jahren als Gouvernante mit einer Familie, die später auch ins Verlagsgeschäft gestiegen ist, nämlich bei Suhrkamp, aber in den 20er Jahren noch im Textilgeschäft war, Reinhard Winterthur. Für diese Familie ist sie respektive für die Söhne als Gouvernante angeheuert worden, die, die Lehrerinnen waren in um 20 herum noch arbeitslos im Kanton Zürich. Sie war froh, diese Stelle zu kriegen und hat dann mit diesen Müllers-Prokuristen eine Weltreise nach Japan gemacht. Und hat da drei Jungen zu erziehen gehabt, die inzwischen, wenn sie noch leben, Honorarkonsule oder Ehrenhonorarkonsule Japans geworden sind und diese Elsa Muschke hat ein Buch geschrieben, Hansi und Ume unterwegs, Hansi und Ume kommen wieder, ob sie es glauben oder nicht, das ist das erste Buch, das ich gelesen habe, als Fünf- oder Sechsjähriger. Was war das Thema? Japan, Reise nach Japan, also kam zum Lehrer werden, zum Schreiben kam noch Japan hinzu. Denn dieses Buch spielte in meinem Elternhaus, das war ja auch ihres. der Vater lebte noch, die... Mutter war ausgewechselt und diese Ume war eine idealisierte, sie hat das Buch zehn Jahre nach diesem Aufenthalt geschrieben, war ihre idealisierte Freundin, Miriam Forster, die sozusagen alle jungen Mädchen Zürichs in meiner Gymnasialzeit zum Ballett, im Ballett unterrichtet hat, das war ihre Freundin, es war eine für damalige Verhältnisse mutige lesbische Freundschaft und sie hat sozusagen dieses Buch dann dieser Miriam Forster gewidmet, aber innerlich war es mir gewidmet, denn ich entdeckte da mein Programm drin. Man muss nach Japan reisen. Was irgend einmal muss man auch eine Japanerin heiraten. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht darf ich trotzdem an die ETH zurückkommen. Ja. <lacht> also nach Japan, obwohl das schön wäre. Ähm. Sie haben ja gerade schon äh, angesprochen, wie die Situation war, als Sie hier hinkamen. Und in einer ja, Entscheidungslage, wahrscheinlich war es noch nicht so ganz klar, Schriftsteller oder Germanist, Literaturwissenschaftler. Ja. Ich meine, wir wissen, dass beides draus geworden ist und dass Sie wie wenige beides verbinden konnten. Aber die Konkurrenz war doch da, wenn man, ähm, ich bringe jetzt zwei Zitate in die Zeitung, schaut, die NZZ hat bei ihrer Berufung geschrieben, obwohl er äh, einige Bücher schon geschrieben hat und äh, Autor ist, hat man ihn dann berufen als Professor, was glücklich ist. Und das war interessant, ein bisschen säuerlich. Ja, ja, es war säuerlich, aber noch interessanter finde ich dann <lacht> Max Frisch, der 1977, als sie ihre Habilitation über Keller dann publiziert haben, hat sie rezensiert, ich glaube, im Spiegel war das, und hat da geschrieben, das fand ich noch bezeichnender, eigentlich für vielleicht eine analoge Haltung, hier schreibt nicht der Professor für deutsche Literatur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, sondern der Schriftsteller, der über sich ins Klare kommen will. Wie ist dieses Verhältnis? Um das jetzt wieder tüchtig zu verunklären. <lacht> Gut, die Geschichte, die Sie äh, richtig referiert haben, ist absolut mehrbötig Es stimmt, dass, ich, äh, dass mich Karl Schmid praktisch eingeladen hat, obwohl er uns persönlich, das muss ich dazu sagen, nicht begegnet sind vorher. Mhm. bin Zwei, dreimal habe ich ihn angetroffen bei einer öffentlichen Veranstaltung, hat man gesagt, ich soll mich bewerben. Und dann war das eine sehr, offenbar eine harte Sache in dieser Jury, hätte ich beinahe gesagt, in der Kommission, denn es, eine Stimme gab den Ausschlag. Eigentlich wollte man mich nicht. Sondern, aber er hat sich verbürgt, dieser Muschk wird die fehlende Habilitationsschrift innerhalb von zwei Jahren nachliefern. Was ich erst viel später gewusst, äh, erfahren habe, es war genau sein eigener Fall. Als er an die Etat berufen wurde, kam ja, aber der hat ja nur fürs Militär gearbeitet, er war ja ein hohes Tier im Generalstab. Der hat ja nur als Artillerieobers gearbeitet und, oder für die geistige Landesverteidigung. gibt ja nichts germanistisches von ihm. Und Sie haben ihn, der damalige Schulratspräsident hat gesagt, aber den will ich, fertig. Und das war, als ich hinkam, nicht so einfach. Also es gab ein Ehrenwort von Karl Schmidt und ich habe dieses Ehrenwort gebrochen. Es kam innerhalb dieser zwei Jahre die versprochene, von mir versprochene Schrift über Gottfried Keller nicht. Dafür kam ein Erzählungsband. Und dann starb Karl Schmid. Und ein lieber Kollege an der ETH hat mir dann gesagt: daran sind Sie mitschuldig. Und ich bin dann nach, äh, habe mir es zu Herzen genommen. Das habe ich in dem Aufsatz nicht geschrieben damals in der NZZ. Ich bin dann nach Bern gereist und habe, äh, weil Hüllmann gehört hatte, dass ich zurücktreten wollte, Hüllmann war damals Innenminister, hat er mich kommen lassen und hat mir das ausgeredet. Das war natürlich, ja, äh, ehrenvoll, aber auch der Wurm ist immer ein, gewiss, ein gewiss bisschen geblieben und dass ich, wenn ich über Keller, Keller gearbeitet habe, vor allem ein Motiv immer, wichtig gefunden habe, weil es auf mich selber zutraf, war das Versäumen, verpassen, verschleppen. Was ist der grüne Heinrich verschleppt worden? Ne? Das, er hat sein Leben verschleppt. Zuerst wollte er Kunstmaler werden, weil er von derselben Schule geflogen ist, für die sich sein Vater als junger Handwerker, für deren Gründung er sich eingesetzt hat. Ne? Diese äh, damalige die Industrieschule war vom Vater Keller, vom Handwerker Keller mitauguriert. Dann geht sein, Sch äh, sein Sohn dahin und wird nach zwei Jahren rausgeschmissen, weil er an einer Demo teil teilgenommen hat gegen einen ungeliebten Lehrer. Und wie es der Witz so will, dieser ungeliebte Lehrer war ungefähr der einzige liberale Lehrer an dieser Schule. Alle anderen äh, waren... Konservative, ne, ne, spätere bluntschli anhänger Also fast alles hat er falsch gemacht, der junge Keller. Dann wollte er Künstler werden, war in, in München, wo er wenigstens Schweizer Mund reden konnte, weil da so viele gestrandete Schweizer äh, Maler werden wollten. Wurde nichts. Dann ist er mit einem Stipendium Eschus nach Heidelberg. Äh, dort hat er sich Gott abgeschminkt bei Feuerbach und ist nachher, um Theaterdichter zu werden, nach Berlin geworden wurde nichts, dann schildert er sein Scheitern. In einem Roman, von dem er sicher ist, das wird auch nichts. Das, dieser Roman ist der grüne Heinrich. Ne? Also säumen, träumen, versäumen, ist ja ein, sozusagen ein Dauerwort im grünen Heinrich. Er hat das, es auch versäumt, an die ETH zu gehen. Ja, er hat es versäumt, an die ETH zu gehen. Er hätte ja. kommen können. Ja, ja, Also das waren die sagenhaften Zeiten, wo ein Machtwort Eschers genügt hätte, Mhm. ihn zu berufen mhm. über alle Kommissionen hinweg. Und er hatte nicht einen irgendeinen Abschluss. Er hatte noch nicht mal, der grüne Heinrich war noch nicht mal wirklich bekannt. Er hatte nur das für damalige Verhältnisse relativ richtige Parteibuch. Mhm. Und er war, beim, er war freisinnig und er war sogar Freischärler gewesen der junge Keller, soweit ist, ist es schon nicht gegangen. Und nachher hat, hat er dann Escher dann noch ziemlich auf die Gabel genommen. Und Chapeau, Escher hat es ihm gedankt, in drei Anführungszeichen, indem er ihn zum Staatsschreiber promoviert hat nachher. Also das, die ganze Geschichte ist so voller Nücken und Tücken, so voll Generosität und Infamie, wie jede unserer Biografien, wenn man sie näher ansieht. Aber äh, bei Keller kann man das säumen, dass ich im ganz Bescheidenen, ich war ja viel zu brav, um den Mut zu haben, wirklich zu säumen. Ich war ja meiner Mutter schuldig, Professor zu werden. Ihr Leben musste sich doch gelohnt haben. Ich, ich war ja auch schuldig, Offizier zu werden. Also habe ich die Offizierschule gemacht, mit einer Inbrunst, die mir heute rätselhaft vorkommt. <lacht> ich musste was werden. So bin ich halt auch ETH-Professor geworden und habe ein bisschen versucht, mich dabei selber zu unterlaufen. Mhm. Und Vater und seinen Pressbandheften, ohne seine glücklichen Ausgänge treu zu bleiben. Im Grunde habe ich wahrscheinlich für den inzwischen verstorbenen Halbbruder geschrieben, dem ich es nach dem Tod noch zeigen wollte. Nicht Weißenhaus, nicht Schneider. Wenn schon Schneider, dann Texte. Ja. Ja, Text, Texte sind auch Gewebe. Ja, ja. Und wenn schon, dann an der ETH. Richtig, ja. Ja, das war Pallmann. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und der hat es nicht mehr. Der hat es nicht erlebt. 65 ist er gestorben. Mhm. Und seinen Segen habe ich insofern noch mitgenommen, als am Vortag seines Todes, war er schon schwer herzkrank, kam er in meine erste Zürcherlesung in die Meise. Mhm. Und es war ein sauheißer Tag. Und ich las aus, Sommer, aus dem Sommer des Hasen. Am nächsten oder übernächsten Tag lag er tot im Bett. Also das vergesse ich. Es gibt viele Leute, denen ich etwas nie vergesse. Und wenn ich einen, den ich nicht vergessen wollte, ist er mir fest vorgenommen. In diesem Haus möchte ich einen Namen nennen, der mir inzwischen viel teurer geworden ist, als er mir damals war. Und das ist der Name Bergier. Bergier. Berger war mein Kollege, ein nicht nahestehender Kollege, von seiner ganzen Lebensart her nicht, der nachher vom Bundesrat in dieser bekannten Kommission mhm. verheizt wurde. Und er hat am Schluss wie ein Verbannter, natürlich gab es auch private Gründe wie immer, wie ein Verbannter in der Welschen Schweiz gewählt, äh gelebt und versuchen Sie es mal bei Google über diese Kommission, die er geleitet hat, etwas zu finden, oder viel zu finden. No Likes, no Likes. Und das hat er getragen, und er war kein politischer Extremist, er war ein Gentleman in jeder Hinsicht des Wortes. So, jetzt Schluss. Vielleicht nochmal zu Gottfried Keller ein bisschen anders gewendet. Gottfried Keller war dann eben ja auch Gegenstand ihrer Lehre, hier an der ETH, in dieser Abteilung 12 für Geistes- und Sozialwissenschaften, wie das damals hieß. Wenn man zurückschaut, dann ist es erstaunlich eigentlich, ähm, wie prominent die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer damals in den 70er Jahren an der ETH besetzt waren. Also sie waren eben gar nicht der einzige Literaturprofessor. Ja. Es gab noch einen weiteren, es gab einen, <lacht> es gab sogar einen Professor. Es gab sogar einen Professor für retoromanische Literaturwissenschaft und trotzdem konnte man ja als Student hier nicht Literaturwissenschaft studieren. Das heißt, ihre Hauptzielgruppe waren eigentlich die Studierenden der technisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Und da würde mich interessieren, wie haben die Studierenden, die hier an die ETH gekommen sind, um Ingenieure, um, Chemik um Chemiker oder Mathematiker zu werden, wie haben die solche Lehrangebote wahrgenommen? Darf ich, ohne hoffentlich zu lang zu werden, zu sagen, Ihre Frage hat eine ungeheuer lange Vorgeschichte. Die Vorgeschichte fängt mit der Gründung der ETH an. Denn Escher wollte keine ETH. Escher wollte eine Bundesuniversität hier. Und die National- und vor allem der Ständerat haben sie ihm abgeschmettert. Sie haben ihm das Technikum gegönnt. Das war ja nicht so wichtig, war vor allem nicht politisch. Und er hat auf kaltem Wege gegen seine eigene kantonale Universität, was sie ihm später nie vergessen hat, bis heute nicht vergessen, ganz vergessen, <lacht> hat er eine Freifacherabteilung eingerichtet, die viel, viel höher dotiert war, finanziell und für ihn auch intellektuell, als die Universität, die man ihm versagt hatte. Also wenn Sie die, die erste freistaats- Staats- oder, wie ist sie, äh, Staatsphilosophische, geistes- oder staatsphilosophische Abteilung ansehen. Da war aus allen europäischen Ländern, waren Leute da, man konnte sie nach 48 holen, ne, abschöpfen. Das war die Dissidente Intelligenz, Chalemel lacour in Frankreich, auf der Seite der Bonapartisten äh, der und so weiter. Äh, der nachmalige Kultusminister von Belgien, der große Kritiker des Sanktes, der große Professor Fischer in, aus Tübingen, wie heißt er? Ne? Friedrich Theodor Fischer. Friedrich Theodor Fischer. Ästhetik und Goethe-Parodie. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und ein einziger Schweizer, das ist fast wie heute an der ETH, ein einziger Schweizer in der Freiheitsabteilung, aber was für einer, über den werde ich, ich habe es ja versprochen. Nicht, Nicht lange reden, sonst sitzen Sie morgen noch da. Jakob Burkhardt, also ein Basler, ne? kein Schweizer. <lacht> <lacht> Na, so, ich rede mit ihm. Ne? Ich rede durch, seine, durch seinen Mund. Er hat es ja nur zwei Jahre ausgehalten und wollte nach Basel zurück und hat Berlin ausgeschlagen für Basel. Ne? Übrigens ich auch. Das muss noch in, in ihren, müsste noch in Ihren Unterlagen stehen, bin der ETH einmal auch nicht davon gelaufen, als mich Berlin haben wollte. Ich sollte Nachfolger Höllerers werden. Und dann brauchte ich also keinen Fackelzug, um hier zu bleiben. Mhm. Aber wieder TU, ne? wieder TU. Genau. Höllerer gründet ja auch eine Zeitschrift Sprache im technischen ja. Zeitalter. War ja, die das, hätte er weitergeführt. War das für Sie besonders reizvoll, auch Literatur im Kontext einer technischen äh, Schule ja. zu unterrichten. Weil die Leute, die man an der ETH in seinem Hörsaal hatte, die mussten alle nicht da sein. Mhm. Ne? Also sie mussten irgendwo ein Freifach belegen, das war die Bedingung, aber man sagte ihnen nicht, welches. Und ob die zum Musch oder zum Berger oder zum Roger Kempf oder zum Brian Wickes oder zu wem gehen, äh, war dem, der ETH wurscht, sie mussten nur einen Stempel haben am Schluss und viele kamen eigentlich nur für den Stempel, am Anfang und am Schluss. Aber diejenigen, die kamen, waren natürlich jetzt darwinistisch gesprochen eine interessante Selektion, auch ein für den Dozenten interessante Partner, die begegnet einem ja dann wieder in den Seminaren, den kleinen Veranstaltungen. Und neben diesen äh, ETH-Angehörigen, wo ganz bestimmte Abteilungen immer vorkamen und andere nie. Interessanterweise waren praktisch nie die Architekten da, weil sie sozusagen ihre eigene Uni hatten, auf dem Hönkerberg. Die hatten keine Geisteswissenschaften nötig, die hatten ihre eigene Kunstgeschichte, die auch bei uns war. Und wer auch nicht kam, nachher waren die Computerleute. Wer kam, waren die Physiker. Die interessantesten waren die Physiker und die Mathematiker, später dann die Umweltwissenschaftler. Und ich habe dort einen Typus Naturwissenschaftler kennengelernt, auch die Biowissenschaftler. Ich war sehr, äh, wirklich befreundet, auch via Cordona, mit, mit Luigi Luigi, Luigi, ne? Oder Luigi, Luigi. Äh, einem Biowissenschaftler, Zellforscher. Äh, äh, die... Bekanntschaften, die ich auf Professorenebene gemacht habe, waren sozusagen das Gegenstück derer, die ich unter den Studenten machen durfte. Und dann gab es dann nochmal eine Selektion, da waren gar nicht wenige äh, Überschneidungen dabei, also wie sagt man, Schnittfläch, Schnittflächen. Ne? Es gab dann unter den Schreibarbeitern, unter den Schreibhungrigen, eben auch einige ETH-Leute, wenige von der Uni. Aber, und das ist nun der dritte Teil, es war zugleich waren die Freifächer ein Stück Angebot an die Stadtbevölkerung, Erwachsenenbildung, sozusagen eine Volkshochschule. Man nahm auch, Ich weiß nicht, ob es das Literaturhaus schon gab damals, wohl noch nicht, ne? es war auch ein bisschen Literaturhaus. Und äh, da kamen nicht dieselben Leute wie zu Emil Steiger, aber natürlich eine absolut motivierte Gruppe Erwachsener, älterer Leute auch manchmal viele äh, äh, verwitweter Frauen, also es waren, Warscha oder auch geschiedener, es waren wahrscheinlich ein, äh, ein für, für, für, für, für Etatverhältnisse äh, schöner Frauenanteil in dem, was die Freifächer zu bieten hatten. Also insofern waren wir der Zeit voraus. Vielleicht darf ich noch etwas ansprechen, wo Sie der Zeit voraus waren, nämlich, Sie haben schon gerade kurz das Stichwort fallen gelassen, Schreibarbeit. Ähm, das ist nun etwas, was äh, mittlerweile an den Universitäten existiert, Creative Writing heißt es, aber was Sie in den 70er Jahren schon entwickelt haben, war glaube ich Pionierleistung, zumindest äh, in den europäischen Universitäten. Ich glaube, in der angelsächsischen gab es das schon länger. In ja, ja. Land. Ich, habe, ich war in Amerika in den spannenden Jahren, 67 bis 69, mhm. und da hat es äh, an der Cornell-Universität, wo ich war, gab es Creative Writing, wie an jeder Eben, Universität 16, in Amerika. Mhm. Aber was Sie damit auch getan haben, war natürlich auf den Fokus verlegen von dem Historiker, der sich mit Goethe und was ist das beschäftigt und sich mit der Gegenwartsliteratur zu beschäftigen, was natürlich kommt aus ihrem eigenen Schreiben, das ist ja sicher auch klar. Und aus Karl Schmidt, ne? Und Karl Schmidt, der genau dieses Stichwort schon hat ähm, entwickelt, aber sie haben ja wirklich was aufgebaut, was nicht nur für sie Schreiben erlaubte, sondern ich sag mal für eine mittlere Generation von hm. Autoren, die teils für sich schrieben, aber dann auch teils öffentlich dann erfolgreich wurden. Ich nenne nur Ruth Schweikert. Ähm, Lukas Henus, also eine ganze Reihe von Autoren, die, genau, die man heute kennt, waren an der ETH in ihrem Seminar. Hermann Burger, weiß ich, war glaube ich nicht bei Ihnen in dem Seminar, ist, aber war ganz ist, ist ein, Fall. Eigener Fall, ist ein eigener ja. Fall, Hermann Burger. Aber jedenfalls, was deutlich wird, Schreiben an der ETH ist nicht nur möglich, sondern es, es ist ein Ort, wo auch Literatur entsteht. Vielleicht können Sie ja. das ein bisschen entwickeln. Ja, das hat lustigerweise also die letzte Phase hieß dann, da war ich schon, gab es das Kollegium Helveticum schon, das, da waren wir mit einer Veranstaltung, die etwas pompös, Holozän hieß natürlich nicht zufällig, nach Max Frisch, der gerade gestorben war, als wir das aufmachten. Das war im Palmanzimmer, das ist seltsam, wie das alles dann zusammenkommt. Ne? Aber vorher war das eine kleinere Sache, also was die Teilnehmerzahl angeht, beim Holozän hatten wir schon eine kleine Jury vorher, damit nicht zu viele kamen. Damit es sinnvoll, sinnvoll war, etwas zu besprechen. Aber vorher war das eine wunderbare Runde von Freunden und Freundinnen. Einige sitzen da und äh, schreiben immer noch und auch mit Erfolg und mit äh, Befriedigung, auch für andere. Und wir waren dann, hatten den Höhepunkt, und den Glücksfall, dass... Der ETH hat zusammen mit dem Kanton Tessin auch noch das Hotel Monte Verita gehörte, Sind sodass wir, wir da in Ascona oder über Ascona jedes Mal nach dem äh, Semester zu Semesterende noch drei Tage Schreibarbeit hatten. Und ich erinnere mich an so wunderbare Dinge, wie wir haben uns eine Aufgabe, die Aufgaben machte ich gewöhnlich dann mit. Äh, da lautete eine Aufgabe, ich, etwas, was noch niemand gesehen hat. Da musste man in drei Tagen etwas finden, was noch niemand gesehen hat. Das konnte natürlich nur etwas Kleines sein. Ne? Etwas Großes haben alle Leute schon gesehen. Oder irgendjemand anders Also etwas aus der Umgebung, was man sozusagen zu einer Geschichte ausspinnen konnte in den drei Tagen. Mhm. Und diese Unterschiede. Und das Spur-of-the-Moment-Sachen, das war toll. Und das natürlich, wir, waren auch, wir hatten damals noch ein Haus im Wallis, ein Sommerhaus im Tal unten. Und da haben wir auch ein paar Mal diese Schreibarbeit abgehalten. Das war ein Convivium. Wir haben auch gekocht miteinander, gegessen miteinander. Und die, mein Ideal des Collegium helvetikum später in der ersten Phase noch realisierbar, weil wir dort ja auch Graduate-Studenten hatten nicht wie heute nur Dozenten. Ne? Äh, war das Zusammenleben und Zusammenkochen. Und dass das funktioniert hat, das hat, wir waren eine Viererbande dahinter. Ich greife jetzt etwas vor. Iso Gamartin, der von Ihnen schon zitierte Rätoromanisch professor äh, mhm. Jehuda El-Kanar, der für, eigentlich für jeden damals für uns eine, eine bahnbrechende Person war, Figur war. Und Helga Nowotny, wir vier haben das Collegium Helvetikum zusammengegründet. Ich, habe sozusagen nur, ich war sozusagen nur die schweizerische Speerspitze, wenn das das richtige Ort war. Geschliffen haben mich die anderen. Ja, zum Collegium Helvetikum werden wir gleich auch noch mal kurz kommen, aber vielleicht noch mal einen Sprung in der Zeit zurück, auch in die Zeit, bevor Sie an die ETH ähm, gekommen sind. Nämlich nochmal die Frage nach Max Frisch. Max Frisch hat hier an der ETH Architektur studiert. Ähm, er ist eine andere Generation als Sie gewesen ähm, und er war eigentlich schon weltberühmt, als Sie 1965 Ihren Roman veröffentlicht haben, Ihren ersten Roman. Was war die erste Begegnung mit diesem Autor Max Frisch? Ja, das erzähle ich darum besonders gern, weil diejenigen, die die Begegnung vermittelt hat, hier in der vordersten Reihe sitzen. Ne? Marianne Frisch. Äh, Max Frisch war damals in so unser Nonetal non gezogen, noch einigermaßen neu da, als, aus, von Rom zurück. Und äh, er war natürlich für mich irgendwo ganz weit weg und hoch oben. Aber mein erstes Buch... 75, pardon, 65, das war bei Schifferli verlegt, im Arche Verlag in Zürich. Und Schifferli kannte Dürrenmatt schon darum, weil es sein Autor war. Er ist dann nachher zu Diogenes gegangen, das war eine große Haustragödie. Aber in dem Haus von Peter Schifferli in Ascona trafen sich die Autoren. Das erste Mal getroffen habe ich Max Frisch mit Dürrenmatt zusammen bei Peter Schifferli in Ascona im Haus. Und nachher habe ich einmal mir das Herz gefasst, ihn aufzusuchen, aber ohne mich vorhin anzumelden. Ich wollte einfach mal wissen, wo der wohnt und wie er lebt. <lacht> und bin da sonst auch nicht da und das ist ja nicht kein Pappenstiel, wie man weiß, ne? ein paar Kurven, und an einer dieser Kurven stand eine Dame auf der Straße und ich war, wusste nicht, wie weit oder wie nahe ich äh, dem äh, Dorf Berzona war. Und dann äh, sagte wissen Sie, wo Max Frisch wohnt? Und, und dann sagte sie, kommen Sie doch mit. Und das war Marianne Frisch und sie hat mich dann gleich ins Haus geführt. Das war gleich unter der Stelle, wo ich gehalten hatte und damit... Damals, damals fing etwas an, was jedenfalls für mich natürlich eine wunderbare und wie immer bei ihm und bei mir nicht problemfreie Freundschaft war. Trotzdem ist es eine intensive Freundschaft gewesen, auch vielleicht eine Art gemeinsamer Schreibarbeit, könnte man sagen. Sie haben sich nämlich zum Beispiel gegenseitig auch Werke lektoriert, Intensive ähm, Kommentare gibt es dazu zu neuen Texten. Mit ein kurzes Zitat, Max Frisch schickt Ihnen sein Manuskript zum Dienstbüchlein, also diesen armeekritischen, skeptischen Buch, und schreibt hier also das Skript zur kritischen Begutachtung durch einen Offizier. Ja, auch Lit das ist ganz frisch. Ne? Mhm. Also so viel Ironie wie in, diesem, in dieser Ermächtigung. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viele Ermächtigungen da drin sind. Aber es hat eben auch einen Hintergrund. Er hat ja, im Gegensatz zu mir, als Kanonier Grenzdienst getan und den Kopf wirklich hingehalten. Da war ja, was sich tat, ein Zuckerlecken. Ne? Also er hatte ein Recht, den Offizier spöttisch zu zitieren, aber ich bin stolz darauf, dass er mir das Manuskript trotzdem geschickt hat. Er schreibt dann auch literarische Kritik vor dem Druck stets willkommen. <lacht> Vor dem Druck, ja. Ja, die hübscheste Frischgeschichte, die ich jetzt. Äh, klingt ein bisschen großmäulig, aber ich packe sie jetzt doch aus. Äh, der Kanzler Helmut Schmidt machte einen Besuch bei Mao. Der lebte damals noch. Und hat Max Frisch mitgenommen. Man, große Leute nahmen damals gerne einen Schriftsteller als Garnitur irgendwo hin mit. Und dann hat natürlich, dann machte, schrieb Max Frisch einen. Aufsatz im Spiegel, für den Spiegel, mit dem schönen Titel, Nein, ich habe Mau nicht gesehen. Das war wieder natürlich, der Herr Schmidt mochte sich das gesagt sein lassen. Das war durchaus so gemeint. Das ist eine Idiotie, ne? den frisch nicht zum Mau zu lassen, aus irgendwelchen Protokollgründen. Also es war auch ein gekränkter Aufsatz. Und dann haben die Chinesen sich das zu Herzen genommen und haben eine Extra-Expedition für Max Frisch ausgerüstet. Und sagten ihm, bitte wählen Sie aus, wenn Sie da mitnehmen wollen. Und da hat er hatte gesagt, keine Dilettanten, nur Leute, die von China was verstehen. Ich glaube, das äh, ist froh, dass er es, es dann nicht hat erleben müssen. Da war zum Beispiel ein Professor Etienne, Gilbert Etienne aus Genf, der eigentlich China besser kannte als die Chinesen. Er wusste überall, wo wir hinkamen, wusste, wie viele Mähdrescher da letztes Mal im Einsatz gewesen waren, <lacht> in diesem Reichsfeld. Also solche Leute wurden dann aufgeboten. Und dann Max Frisch, er darf alles, hat 14 Tage vor dem Besuch gesagt: äh, er fuhr nicht. Ich weiß nicht, was ihm dazwischen gekommen ist, vielleicht weiß, weiß es Marianne noch. Jedenfalls stand jetzt die chinesische Regierung da, ohne Frisch. Und dann hat sie mich sozusagen als Ersatzmann angeheuert. Und die Pointe war, es gibt dann gleich eine doppelte Pointe, ich habe ein Buch über diese China-Reise geschrieben bei Yun und habe Max Frisch im Buch mitgenommen unter einem anderen Namen natürlich. Ne? Und das wiederum hat ihn natürlich interessiert und darum hat er das Buch gelesen und lektoriert. Also Max Frisch hat sein Bild, Max Frisch, in, in einer China-Reise lektoriert, die er selber nicht getan hat. Wunderbar. Geschrieben. Das ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht darf ich davon ausgehen, fragen, also Zusammenarbeit. Zwei Schriftsteller. Kann man sich vorstellen, dass Max Frisch noch mehr bei Ihnen gewirkt hat? Oder auf unterschiedliche Weise, dass er entweder konkret an Texten mitgearbeitet hat, sie gegengelesen hat, vielleicht am Anfang, ähm, oder aber, dass er sie ja auch rezensiert hat, jetzt abgesehen vom Kellerbuch, was wir ja vorhin schon gesehen haben? Oder wie war seine Bezugnahme auf Ihr Schreiben? Hier sitzt eine Frau, die über Max Frisch und seine Gewohnheiten und Schreibgewohnheiten. Mehr weiß als alle anderen. Das ist Frau Primo, die ich auch herzlich begrüße. Sie war seine Sekretärin und, und nachher meine. Also wieder mal Nachfolger. Ich hatte bei Frisch ja keine Nachhilfe nötig. Ich gehörte zu denen, die als Stiller erschienen war, denn ich übrigens in einer Nacht, eine epochale Nacht, weil sie im Haus meines Halbbruders in Basel war, ich war gerade Frisch zugelassen. Ich dachte, musste ihn Onkel nennen, war ja mein Bruder, aber musste Onkel genannt werden. Und in der ersten Nacht oder zweiten lag der, das war, kann man statieren, 1953, ne? lag Max Frisch stiller auf dem Nachttisch, auf seinem Nachttisch. Und sobald er es gelesen hatte, habe ich es gelesen. Und zwar in einer Nacht. Und habe gewusst, das ist mein Buch. In diesem, mit diesem Buch fängt eigentlich das Schreiben in der Schweiz neu an. Er war mir, und da war aber dann keine Rede davon, dass ich ihn je gesehen oder kennengelernt oder ihm geschrieben hätte, hätte mich, mich nie getraut. Also die erste Bekanntschaft mit ihm war dann zwölf Jahre später, ne? also nach 65 im Sommer des Hasen hat er, glaube ich, registriert und hat auch äh, irgendjemand durch irgendjemanden ein Lob ausrichten lassen, wie das so zuging, aber unter Autoren kollegial geworden das sind auch einige hier, die das bezeugen können, sind wir eigentlich erst dank der Gruppe Olten, die zwar politische Hintergründe hatten, aber eben die damaligen Dissidenten oder die sich so mhm. verstanden vereinigt haben und etwas hochmütig gesagt waren damals die Leute, die schrieben in der Schweiz. Die anderen schrieben auch. <lacht> aber anders... Und es gab natürlich einen Anlass. Der Präsident des Schriftstellerverbands, Herr Zermatten aus dem Wallis, oder Herr Zermatten, denn er war Romand, hat das Zivilverteidigungsbüchlein auf Französisch geschrieben, das in alle Haushalte kam, indem man zum Beispiel zum Bespitzeln der Nachbarn aufgefordert wurde, mal sehen, was der liest. Ne? Und was er liest, dann bitte auch melden. Sowas macht ein Präsident des Schriftstellervereins französisch und deutsch und dann sind wir ausgetreten aus diesem Verein und haben einen eigenen gegründet. Das war noch tiefer, kalter Krieg und ich glaube, die Jüngeren machen sich vom Klima der Schweiz, indem jemand wie Frisch, das können Sie vermutlich jetzt im Archiv nachlesen, weil man es nicht mehr glaubt, als Landesverräter gehandelt war, ne? Dürrenmatt hat man eher verziehen, der, der hat nur den Weltuntergang verkündet, aber äh, Frisch hat die Jenssitz kritisiert. Das, das ist schlimm. Das ist schlimm. Und insofern, äh, Dürrenmatt war mir einfach als Berner, als Temperament. Ich habe ihn gut gekannt, aber ich war nicht mit ihm befreundet. Bei Frisch, soweit das Wort berechtigt ist, wir waren Freunde, aber er hatte nähere Freunde, also Pixel stand ihm näher. Das war gar keine Frage, das war auch der Mann, der dann seine äh, Todesansprache hielt im, mhm. im St. Peter. Aber was ich nie vergesse, äh, und ich erzähle es darum, weil es anderen auch passiert ist, er hat uns fast alle, die sozusagen zu seinem Kreis gehörten, der immer, sich immer noch einmal im Jahr auf einer Insel, ich sage jetzt nicht, welcher sammelt, das hat mit Hatteo angefangen, Schriftsteller, Jüngere. Aber er hat am Schluss, vor seinem Tod, hat er eigentlich alle einzeln noch mal zu sich geholt. Und alle haben, Es klingt so ein bisschen altjüngferlich, wenn ich das gestehe, allen wollte er eigentlich sagen, ich hatte gern. Das hat er allen einzeln gesagt. Und das ist eine für ihn sehr ungewohnte Geste, mhm. das war nicht leicht bei ihm, besonders unter Männern, denn er war ein Macho, er war ein Rivale, natürlich ein hoch selbstkritischer und Macho, aber den Fond, der Fond ist unbestreitbar. Und diese, äh, diese Geste, die bei ihm so alles andere als selbstverständlich war, auch wenn er, wenn er so mit mit, immer mit derselben Wendung. Jetzt kommt die Schlussgerade. Also die, der Leberkrebs am Schluss, das war die Schlussgerade. Und er hat eigentlich den Tode auch das Sterben geprobt mit Peter Noll zusammen. Peter Noll war eigentlich nicht von Haus aus sein Freund. Er wurde sein Freund durch das Sterbeschicksal. Und er hat ihn dann nach Ägypten begleitet und Dort, wo Null ja eigentlich nicht mehr hätte hin dürfen in seinem Zustand, und ist mit ihm, mit der, wie heißt unsere, mit, unsere Lufthilfe? Hm? Ja, mit der Vega, äh, sind sie zurückgeflogen und er hat ihm dann das Nachwort geschrieben für das Buch vom, Leben, vom äh, Sterben und Tod. Diktat ne? über Sterben und, Sterben. und Tod. Äh, das war selber sein Probelauf. Hat er mir einmal gesagt, ich wollte wissen, wie das ist. Hm. Ich wollte es noch nicht bei mir wissen. Im Archiv könnte man sagen... Ähm, du weißt mehr darüber. Im Archiv lebt der Autor eigentlich noch über seinen Tod hinaus weiter, könnte man sagen. Es birgt unzählige Schätze, unveröffentlichte Dokumente. Wir geben immer noch Bücher heraus und können neue Seiten an dem Autor frisch entdecken. Wie war das vor ziemlich genau 40 Jahren, 1979, als Sie sich zusammengesetzt haben in diesem Kreis? Siegfried Unseld, der Verleger, Literaturwissenschaftler Peter Vonmatt, ähm, Peter Bixi, Max Frisch und Sie, wie war das, als dieser Entschluss aufkam, ein Max Frisch-Archiv einzurichten? Und wie konnte es, wo er doch eigentlich so eine politisch umstrittene Figur war, ausgerechnet an der ETH dann, seinen Platz finden. Ja, er hat uns vermutlich äh, als geeignete Stoßdämpfer betrachtet, ne, diese vorgeschickte Truppe. Aber die Initiative ging ausschließlich von ihm aus. Also, wir hätten uns nicht getraut, äh, ihn zu situieren mit seinem, ich meine, es ist ja auch kein Thema, dass man über das mit einem lebenden Autor redet, wenn er einen nicht dazu auffordert. Aber das Literaturarchiv war ausgeschlossen, weil sein Freund Dürrenmatt das gegründet hatte. Das, da geht man natürlich nicht rein. Das Literaturarchiv Bern, das war die Gründung Dürrenmatts und er hatte es ja gestiftet und geschenkt und hat dem Bund damit eine ganz schöne Schlange um den Hals gehängt. Die hat jetzt, der Bund darf jetzt auch sein, sein Haus in Neuchâtel unterhalten, auch wenn es Botta fast gratis gebaut hat. Ne? Also es kommt eins zum anderen. Es ist eine gute Investition von Dürrmatt gewesen. Das Geschenk. Und Frisch hatte ja immer eine, ein Hass-Liebe-Verhältnis zu seinem eigenen äh, Architekturstudium, zu seiner Zeit als Architekt. Wie überhaupt seine Frühzeit ja, einem, einer recht, wie ich finde, oft sehr ungerechten Selbstkritik unterlag. Er hat die Werke, die er damals geschrieben hat, wollte er in die gesammelten Werke nicht aufnehmen, obwohl ich so ein Buch wie Ruf aus der Stille nicht finde, worüber man sich schämen musste. Aber er hat sich selber, glaube ich, nicht vergeben, dass er damals Teil des Zürcher Teigs war, des Establishments. Er hat eine Mayenberg geheiratet und dort, wo Churchill, als er in Zürich war, übernachtet ist, in Herleberg in diesem wunderbaren Gut. Er hat diese wunderbare Familie geheiratet, er hat ein Buch geschrieben, J'adore ce qui me die schwierigen Oder, wo er eigentlich dieses Milieu schildert und ohne die einzige Distanz, die man davon nehmen kann, ist diejenige des Freaks und des Kranken oder des Außenseiters, nicht die politische. Eigentlich ist es ein Stück geistige Landesverteidigung, genauso wie die Blätter aus dem Brotsack, ne, im Gegensatz zum Dienstbüchlein, das dann Selbstkritik ist und Schweizkritik. Ja, also die Frage war. Äh, wie ist es mit dem Frisch-Archiv zugegangen? Ja, vielleicht, vielleicht auch die Frage, was Sie sich da als, äh, als Professor an der ETH vielleicht auch für sich oder Ihre Lehre, Ihre eigene Forschung versprochen haben. Wir haben uns schon ausgerechnet, da war Peter von Matt ja der Insider, er wusste, kannte die Uni besser als ich, die Uni damals, ne? ist ja auch nicht mehr die Uni von heute. Aber die Widerstände an der Universität gegen Max Frisch werden vermutlich und überwindlich gewesen, politisch unüberwindlich. Das war sozusagen Teil des NSZ-Komplexes. Mhm. Und äh, die ETH weniger, obwohl es natürlich auch hier eine, sozusagen einen politischen Mainstream gab. Aber es gab auch noch einen Rest Respekt vor Frisch als Architekten und einen Rest Stolz auf den Mann, der immerhin das das Bad Letzigrund gebaut hatte, das beliebt war ne, und, dann immer noch, und auf das er auch stolz war, hat ja Brecht da hingeführt ne, und Brecht hat ihn beneidet. Also der Architekt Frisch existierte in seinem Bewusstsein als jemand, an der Anschlussfähig war, wenn man es richtig machte. Das heißt, die ETA war der richtige Ort für das Archiv. Aber die heikle Frage war, war der Präsident der Richtige? Ich sage jetzt mal kühn, wenn es Nüsch gewesen wäre, das weiß ich vom Kollegium Heritikum, keine Frage. Der war zu jedem Lausbubenstreich bereit. Herr Ursprung, der damals Präsident war, war vorsichtig. Und da war ich nun wiederum froh, dass Peter von Matt mit dabei war, weil der als unverfänglicher Uniprofessor dann wiederum an der Ether Eindruck gemacht hat. Wenn das nur der Musch vorgeschlagen hätte, äh, da hat sich ja mit dem Frisch was gekungelt oder hat den Frisch beeinflusst, links. Ja, ich war ja damals noch ein bisschen mehr im Verschiss dank Herrn Blocher als Frisch. Nein, das, der Blocher war nachher, aber es war auch schon vorher. Aber von Mart war gediegen und da war eigentlich der Türöffner an der ETH. Und da wurde auch Präsident, das hat Frisch des Stiftungsrates natürlich auch nicht unabsichtlich gemacht. Die Familie war noch vertreten, Pixel und ich waren dabei. Und Schaffroth, wenn ich mich recht erinnere, ne? Heinz Schaffroth. Am Anfang nicht. Das war Am Anfang nicht. Hm. Aber äh, Andreas Gerwig, ne? als, als, als Jurist, Jurist, ja, aber nicht formal Teil ja. des Stiftungsrates. Aber wer war das noch? Das. Äh, Sie haben eigentlich alle Personen auch? Habe ich alle genannt. Mhm. Also es ist ja auch ein Test, wenn man noch alle nennen kann, mit <lacht> <lacht> <Verdacht>. <lacht> Deshalb machen wir das eigentlich. <lacht> <lacht> habt doch gedacht, ihr habt auch einen Hintergedanken. Ja. <lacht> ja, also... Äh, ich hoffe, die Demenz könnte das in fünf Jahren vorführen. Ja, vielleicht darf ich gerade etwas aufgreifen, was jetzt schon ein bisschen durchgeklungen ist, so die, die, das Politische, der, der Citoyen Adolf Muschk. Ähm, nicht erst in dem Moment, sondern durchaus viel früher in den 70er Jahren schon sind sie politisch aktiv gewesen und sie sind natürlich in vieler Hinsicht politisch aktiv gewesen, nicht nur im Sinne, dass man politisch ähm, in den Institutionen hervortritt, aber Sie haben einmal als Ständerat kandidiert für die Sozialdemokratische Partei. Ähm, 1975 war das und da gab es, glaube ich, eine, eine schöne Veranstaltung, bei der man gern dabei gewesen wäre, im Volkshaus, wo ja, Max Frisch krass, und Günter Grass äh, Sie als Kandidat stützen, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Ja, mindestens der Kamera hätte eigentlich hingehört. Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Ähm, und dann auch noch ein, ein, anderes, äh, ein anderer Kontext, nämlich die Mitarbeit bei oder Vorbereitungsgruppe der Totalrevision der Bundesverfassung. Da gibt es, glaube ich, hier Kollegen, die auch dabei waren, ja. die da sind. Ähm, deutlich wird, dass Sie waren als ja, ein Citoyen, ein, ein engagierter Bürger, der versucht hat, die Gesellschaft in der Schweiz mitzugestalten und zu verändern. Ja, und da kann ich dafür war, kann ich wirklich ein land verantwortlich machen das war hätte deutschland sein können denn zwischen 67 äh, zwischen äh, moment zwischen62 64 war japan 64 bis 67 war göttingen mhm. und 67 war die der ohne sorg äh, der, mhm. der tod äh, Benno ohne in berlin und damit Fing eigentlich dann die, die 68er-Revolte richtig an. Und ich erinnere mich an ein Schlüsselereignis, das ich darum erzähle, weil es ein hübsches Schlaglicht wirft auf die akademischen Bräuche damals. Ich war Assistent von Walter Killy, hatte aber persönlich mehr von Albrecht Schöne, der der Kollege war und sozusagen der solidere Germanist, um es ein bisschen einfach zu sagen. Und da gab es nach, der, nach dem Tod ohne sorgs die Ankündige, Ankündigung, das war ganz unerhört, dass die Studenten streiken wollten. Hm. Das heißt, an einem Tag streiken, äh, zu, nicht die Uni besuchen. Es war neu damals. Und Schöne, den ich wirklich sehr liebe, es waren Preuße und Offizierssohn. Ich sage, es geht nicht. Ich sage, warum geht das nicht? Wir haben einen Vortrag von Mary Wilkinson, das war die damalige weibliche Star-Germanistin aus England, ne? schon als Frau besonders auffällig, aber besonders auch als diese Frau. Und von daher haben sich alle gefürchtet, sie schön schönes, geh nicht diese Demo. Dann habe ich gedacht, er wollte es verbieten. Und ich war, mein Chef Killy war damals Dekan und dann, war ich politisch fahrend genug oder ahnungsvoll genug, dass ich dem Dekan sagte, ich glaube, das mit dem Verbot sollten Sie nicht machen, nach dieser Ohnesorg-Geschichte, das kommt schlecht an. Und dann hat Kili seinem Kollegen Schöne beigebracht, das sei dann besser doch nicht. Und dann fand die äh, Demonstration statt mit Mary Wilkinson an der Spitze. Mm. Und äh, da, das war das große politische Klick über meine mhm. politische Kindheit, die, die ungefähr in der Gegend der Evangelischen Volkspartei meines Vaters zu situieren wäre, hinausführte. Aber dann die wirkliche Schule, politische Schule, wo, wo es kein Zurück mehr gab, sozusagen von links. Unterdessen ist links ja auch anderswo, aber mhm. vom damaligen Links. Das war Amerika. Das war ein so... Klarer Fall, 67, Cornell, ich le lebte, le um zu sagen, was, wie, was an den Universitäten damals war, Nixon war Präsident, es gab nicht einen Menschen, den ich kannte, an meiner Uni, der Nixon gewählt hat, er wurde aber gewählt, auch ein Bild Amerikas. Mhm. Aber wir hatten die Brother Berrigans, die waren äh, die die die, die, die, äh, die die jungen Leute, angewiesen hatten, ihre Gestellungsprobleme für Vietnam zu verbrennen. Sie waren aus dem Gefängnis gewesen, der eine Jesuitenpater war bei uns, äh, universitätsgeistlicher, der starb an Krebs, als ich da war. Seine Witwe, er lebte mit ihr zusammen, verlangte, nur um ein bisschen um Schlaglicht zu sagen, zu geben, verlangte, dass wir dieses Begräbnis mit einem schönen Tanz feiern. Das war der Stil. Das war die Zeit von Woodstock, mhm. es war die Zeit von Robert Kennedys Ermordung. Wir waren damals auf der Seite von Eugene McCarthy, weil das der erste, ein Landedelmann aus Minnesota, der erste Kandidat war, der gegen den Krieg war. Mhm. Und Robert Kennedy hat ihm dann die Show gestohlen und an dem Tag, wo er äh, Kalifornien Robert hatte und eigentlich die Nomination im Sack äh, wurde er Erschossen. Und ich erinnere mich, ich habe geheult wie ein Schlosshund bei der Nachricht. Wir saßen ihn da, wir hatten ihn kurze Zeit vorher im Stadion in Cornell gesehen, beim Football-Match von Harvard gegen Cornell und mit seiner Frau. Und ein paar Tage später war er erschossen. Und was da mit Martin Luther King und, und all der mit dem Black Power Movement, was da abgegangen ist, das war ein Grab von Politisierung, der äh, nicht, nicht mehr reversibel war. Mhm. Da äh, habe ich einfach, eigentlich das Schöne war eben, dass ich im Grunde mein bürgerliches oder kleinbürgerliches äh, Erbe mitnehmen konnte, weil dort im Gegensatz zur Schweiz, wo die Professoren, grosso modo, alle schön rechts geblieben waren, waren die Professoren, äh, Cornell, äh, gesplittet, nicht? die radikalsten Profes äh, Leute oder Anti-Vietnam-Demonstranten hatten wir unter den äh, Professoren. Ne? Die riskierten aber nicht ihren Job damit, sondern sie übten ihr Recht aus. Und das war ein Stil, den ich nicht kannte. Mhm. Und dieser Stil hat abgefärbt. Als ich dann hörte, dass es globus gab und so weiter, habe ich aus weiter Ferne ein Artikelchen geschrieben in die damals noch liberale Weltwoche, das missbrauchte Baumaterial und das war da war ich des amerikanischen Geistes der 70er Jahre voll also dass die persönlich bei mir keine Erfolgsgeschichte waren es war auch die Zeit meiner größten Hypochondrie es kommt da schwerend hinzu aber politisch gab es kein Zurück von jener Zeit trotzdem erstaunt es dass Sie auch im Kontext Ihrer Lehre an der ETH sich ähm, mit diesen politischen Fragen immer wieder beschäftigt haben. Sie haben zum Beispiel über mehrere ähm, Semester hinweg eine Lehrveranstaltung über Probleme einer Totalrevision der Bundesverfassung angeboten. Das würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwarten von einem Germanistikprofessor. Äh, ja, ich habe es auch nicht erwartet. Ich gehörte zu den zwei, drei Hofnarren, die äh, Kurt Vogler äh, in dieser Kommission berufen hatte. Der andere war der Korrespondent äh, des äh, Radios in Brüssel, Thalmann. Und dann gab es, glaube ich, noch einen, der nicht wirklich zu denen gehörte, die etwas von der Sache verstanden. Ne? Das waren Staatsrechtler, wie mein Freund Jörg Paul Müller, der hier sitzt, oder es waren Regierungsräte äh, aller parteipolitischen Couleurs. Couleurs zu äh, Furgras Ehre sei gesagt, es waren auch Leute der PDA dabei, Anne-Catherine Menetre aus Lausanne, eine ganz tolle linke Frau, die hat viel gebracht, viel eingebracht, oder Nonkonformisten, Katholische wie Thomas Fleiner und so weiter. Es war für mich ein staatsrechtliches Seminar allererster Güte. Für mich habe die meisten Materien habe ich da zum ersten Mal solide, halbwegs solide kennengelernt. Und zugleich war es eine hohe Schule der Föderation. Furgler, man kann gegen ihn sagen, was man wollte, aber er konnte alle Landessprachen, sprach sie fließend, er war intelligent, er konnte die Sitzung vom letzten Mal frei so zusammenfassen, dass jede, jeder Akzent stimmte und saß. Zwischendurch hatten wir dann auch unsere Exkursionen und tanzten irgendwo im Tockenburg oder in der Innerschweiz. Äh, er sogar mit einer, wie gesagt, einer kommunistischen Staatsrätin. Es war eine schöne Schweiz. Es war eine wunderbare Schweiz und sie war, obwohl sie eigentlich nur aus Establishment bestand, war sie eine im tiefsten Sinn liberale Schweiz. Und wenn ich zu dem amerikanischen Linken, den es heute nicht mehr gibt, auch so etwas wie ein Patriot geworden bin, dann verdanke ich persönlich das dieser Kommission. Ich hatte mit so vielen das Heu nicht auf derselben Bühne. Aber es gab eine auch intellektuelle Kommunikation, die nie zu verwechseln war mit Frère et Gauchon. Nie. Aber auch nie mit Unterwürflichkeit, wie ich sie in deutschen Gremien kennengelernt habe. Etwa als Präsident der Akademie, nicht? wo eigentlich äh, erwartet wurde, dass, äh, dass ich, das erste Wort, was ich da gebraucht habe, das haben die Deutschen nicht gekannt, das war... Ich mache jetzt eine Vernehmlassung. Was, was verlangen die Mitarbeiter der Akademie, was erwarten sie von ihr? Da haben sie natürlich alle gelacht, typisch Schweizer. Ne? Äh, Vernehmlassung und das war wirklich schön und so viel schöner als die zweite Kommission, die sie äh, mit Recht nicht angeführt haben, an der ich teilgenommen habe. Das war das Gegenstück an, eines Aufstellers, äh, das war diese... Stiftung Solidarität, mhm. wo, man, wo es 13 Tonnen Reservegold aus der Schweizer Nationalbank zu verteilen gab. Dicht nach dem Berge-Bericht, wo selbst Herr Koller und die Bundesbehörden fanden, die Schweiz muss eine Geste machen schließlich die Geschichte mit dem Totengold und, und, und all diesen Geschichten war noch Vermögen war noch äh, die Nachrichtenlosen Vermögen mhm. das war noch taufrisch. und wir standen sozusagen an der Schwelle mit den großen Versch äh, Verhandlungen über das Bankgeheimnis ne? hatten hat uns sehr angreifbar gemacht obwohl Herr Merz versicherte nur über unsere Leiche Daran werden sich am Bankgeheimnis werden sich noch die Zähne ausbeißen die Zähne waren ziemlich, unsere Zähne waren sehr bald weg. Und diese Schweiz, die ich dort kennengelernt habe, in dieser Kommission, das waren Leute, Solidaritätsstiftung, man hätte die Chance gehabt, das habe ich vorgeschlagen, eine kleine osteuropäische Republik als Pate anzunehmen, nicht Moldawien. Also Moldawien kennenzulernen, dorthin zu reisen, Delegationen, Jugendaustausch, Europa war gerade aufgegangen damals, ne? das war in den späten mm. 90er Jahren. Aber was da kam, waren eine Battle-Lobby nach der anderen. Jeder hatte eine gute Kurs, die unterstützt werden wollte. Alle durch die Bank mit ganz wenigen Ausnahmen inländisch. Alles in die eigene Tasche, alles Lobbying, kein Horizont, kein Format. Nicht ich habe wunderbare Leute kennengelernt, bin wieder mit Uli Bremi zusammengekommen, mit meinem alten Pfadigführer in, in äh, Zorikon. Ne? Solche Leute gab es auch. Aber was da anmarschiert ist an Bettelmönchen, da habe ich gedacht, diese Schweiz ist nicht die Schweiz der Totalrevisionskommission. Wir haben alle gewusst, dass diese Geschichte nichts wird. Denn wir hatten schon in der Vernehmlassung gehört, dass zwar jeder für die, für die totalrevision ist aber sicher nicht für eine richtige mhm. ja, wir hatten keine lobby mhm. äh, wir konnten sich uns ein bisschen vorkommen wie die philosophen platons die endlich die definitive verfassung für die menschheit verfassen ja, mit kulturartikel und ähnlichen kühnen dingen äh, aber es war in sich selber gut und stimmig und nötig und das andere war kuhhandel mhm. Ne, und einer der Gründe, warum ich froh bin, dass ich 75 nicht gewählt wurde in diesen Ständerat, war, ich habe Leute, die ich achte, wirklich zu Kuhhändlern we werden sehen, ein, zu gebeugten der Sachzwänge, mhm. bei vollem Verlust der ursprünglichen Mission, die sie nach Bern gerufen hat. Und das musste bei mir nicht sein. Mhm. Man spürt, dass die, der Siktoyer hier sitzt, dass sie gewissermaßen Emotionen entwickeln, wenn es um Politik ja, ja, geht. Ja, ist klar. Für Denn mich, für mich, für jeden vernünftigen Menschen ist die Schweiz, das klingt jetzt groß gekotzt, aber es ist schließlich nicht, nur angewandter Gott für Kellner, ja. ist Europa. Die Subsidiarität, die lokale Autonomie, die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Minderheiten umgehen gelernt haben. Wir müssen sie ja gar nicht lieben. Niemand, dass wir die Tessiner und die Belgen auch noch lieben, kommt erschwerend hinzu. Aber wir gucken ja nicht ihr Fernsehen und sie nicht unseres. Wir haben die gelben Briefkasten gemeinsam. Und wir haben verdammt noch mal eine ungeheure politische Kultur gemeinsam. Und die habe ich in dieser Kommission kennengelernt. Dass ob da Französisch oder Italienisch gesprochen wurde, die Nuance von der anderen Sprache wurde genau empfangen, von, weder von einem Franzosen noch vom Deutschen. Mhm. Die hätten nicht gewusst, wovon wir reden oder eben nicht reden müssen. Ja? Und das war toll. Aber ich denke, das ist, wenn Europa überhaupt dieses Nachfriedens, dieses Friedensprojekt, das ja nicht für nichts gegründet wurde, sondern am Ende des 30 dreißigjährigen Krieges mit nach äh, nach Holocaust und Hiroshima. Mhm. Äh, wenn das eine Chance haben soll, dann müssen wir bereit sein, die Polen zu behandeln, wie wir seinerzeit die Thurgauer behandelt haben, nämlich geringschätzig oder verächtlich, aber liebevoll. Wir hätten hier ein riesiges Feld, wo wir ja. gern weiter sprechen könnten, auch Ihre Dialoge mit Blomberg. Hab ich habe ja noch nicht mal von den Aargauern geredet. Ja, ja. Aber wir kehren vielleicht zurück äh, an die EK. <lacht> An, die, an unsere Mutter, ja. die Martha, ETH. Matrix. Ähm, genau, die Matrix. Matrix. Äh, Sarah hat ja schon angesprochen, äh, das äh, Collegium Helveticum als Schöpfung... Ähm, von Ihnen mit dem, ähm, vor dem Hintergrund, dass da ein leerstehendes Gebäude ist. Wir müssen was daraus machen. Das ist natürlich schon eine, eine tolle Situation, die man sich gar nicht mehr richtig vorstellen kann, dass mitten in Zürich in diesem Uniquartier so ein Holzstuppen steht mit, dieser, mit diesem Potenzial, auch was, was er darstellt, ein Semperbau. Darf ich die Wahrheit sagen? Ah. Die Wahrheit ist, nicht ich habe sie entdeckt, sondern meine Frau. Meine Frau musste irgendwo hin, an ne, einen bestimmten Ort, wo man gerne allein ist. Und das gab es in der Nähe des Spitals nicht. Und dann fanden wir in der äh, Sternwarte ein offenes Tor und ein Klo. Und dann habe ich diese Sternwarte angeschaut und sah, dass sie in Holzlager war. Und das, da fing es alles an. Also zuerst musste jemand. Aufs Klo. Aufs Klo. Wunderbar. Ich wollte. So machen ich, die Hünden sein auch, sie markieren zuerst. Ich wollte allerdings nicht auf diese Pointe raus, ähm, ich verspreche es, obwohl sie sehr gut ist und vielleicht meine Pointe übertrifft. Sie ist sogar wahr. Ja, ja, ja, klar. <lacht> ja, die, die andere Pointe ist vielleicht eher erfunden, denn ähm, sie kommt aus einem literarischen Text, aus äh, Sachs, ja. aus dem Roman, wo ihr auch eine stillgelegte Sternwarte vorkommt. Ja. Und äh, das Haus zum Eisernen Zeit heißt, was an eine Straße in Zürich erinnert. Ja. Ähm, aber was dort passiert, ist nicht nur einfach, was äh, Cyrus Springman vorhin er erwähnt hat, Interdisziplinarität, Critical Thinking, das ist das, was wir brauchen, sondern es geht dort nicht nur zum Himmel, sondern auch in Abgründe runter, ja. in das Unbewusste, in das Okkulte. Sie haben sich, glaube ich, früher auch schon mit Spukphänomenen, ich weiß nicht, wie stark beschäftigt, Sie haben Fanny Mosers... Ähm, Okkultismus und Spukphänomene gelesen. Wie konnte sich das dann noch <lacht> eingliedern in die Tätigkeit an der ETH? Ich glaube, in ihren Kosmos, sagen wir mal Der schön. Spuk ist sozusagen die Sprache der einfachen Leute für komplexe Zusammenhänge. Mhm. Also wenn jemand gestorben ist und er hat irgendetwas hinterlassen, was man im christlichen Kontext eine Schuld genannt hätte, mhm. was aber nicht einfach... Auch das gesunde Volksempfinden ich brauche das Wort heute nie wieder, äh, nicht einfach als übliche Schuld bezeichnen, sondern er schleppt etwas mit, es ist eine Last, er oder sie, oder nimmt sie ins Grab mit. Und darum gibt es noch etwas zu leben für diese Figur. Die ist noch irgendwie da. Und diese magische, diese magische Interpretation, die magische Kodierung, ist eigentlich nur... Äh, eine Umschreibung, dass äh, wir in uns selber nicht nur komplex, sondern enorm widersprüchlich sind und sozusagen als, als dass Identität immer eine Behauptung ist, mhm. eine Schutzbehauptung, dass wir auch leider oder zum Glück wechselt ab ganz anders können. Mein Lieblingszitat, weil es noch ganz frisch ist, ist eine liebevolle Schilderung einer Amerikanerin, ihres Vaters, der für sie immer Zeit gehabt hat zum Spielen und wirklich sozusagen früh emanzipiert war. Der Name dieses Vaters war Höss. Und die Kinderstube war, schloss an das Lager Auschwitz an, wo er sein tägliches Pensum Juden vergaßte. Das sind... Das ist die Realität, die psychische. Und wir können alle heilfroh sein, wenn wir sozusagen nicht in Versuchung kommen, bestimmte Seiten von uns zu leben. Das Gejammer über die Social Media ist im Grunde das Jammern über, eine, über etwas Triviales. In der Physik hat es wunderbar Nils Bohr ausgedrückt, über die Teilchenphysik gesagt, in der Wissenschaft erkennt man wahre Sätze, immer daran, dass das Gegenteil genauso wahr ist. Das ist für Teilchenphysik gesagt, aber es gilt im Grunde auch für ethische Fragen. Und wäre, wenn man das mal ernst nehme, tatsächlich sozusagen eine wirklich nötige und dankbare, weil verdammt unbequeme Person, äh, Position, die der Erforschung der, an der Hochschule würdig wäre. Und zwar der die Selbsterforschung jedes Einzelnen an dieser Hochschule, Studierenden und Dozierenden, voraussetzte. Es ist mir sehr unangenehm, mir vorzustellen, dass ich ein Nazi gewesen wäre. Aber ein Freund, ein wirklicher Freund, hat mir beigebracht, das ist im Fall, in diesem Fall Günther Grass, haben mir beigebracht, dass es für einen jungen Menschen damals möglich war, mit Stolz diese SS-Rune zu tragen. Der Mann hat später die Blechtrommel geschrieben. Der hat wirklich die ganze Breite der, der Wahrnehmung seines Irrtums bis zum Ende äh, hat das durchgezogen. Aber einmal gab es diesen Moment. Und was ich gegen die Korrektheit habe, ist unter anderem, viele dagegen, aber dass man jemanden bei einer Position behaftet und ihn damit sozusagen festklebt wie die Fliege auf dem Fliegenfänger für die Zeit seines Lebens. Mhm. Das ist der, der damals, ja, wir alle haben damals. Und wir alle, die hier sitzen, auch der Netteste, und ich zähle uns drei zu den Nettesten, verdienen, verdienen nach den Begriffen, hätten nach den Begriffen des Lehrers, meines Vaters, die Hölle verdient. Natürlich. Natürlich. Mhm dass wir auch schon für das, wofür wir es verdient haben, wahrscheinlich in derselben gelebt haben. Ne? In mancher schlaflosen Nacht, in manchem beschissenen Tag und in manchem schlechten Umgang mit unserem Nächsten, das mal beiseite. Aber das, äh, ich nehme jetzt etwas vorweg, was ja auch kommen muss und auch mit dem Kollegium Helveticum zusammenhängt, dass das, was wir Humanwissenschaften nennt, eigentlich vor allem mit diesem Befund zusammenhängt, dass der Mensch, inkalkulabel ist. Insofern mhm. sind der Rechner, der Computer und der Mensch, a not couple, der wird uns nie richtig verstehen, wenn er nach seinem eigenen System funktioniert. Oder? Als das Kollegium Hervetikum 1997 eröffnet wurde, haben Sie in Ihrer Eröffnungsrede unter anderem gesagt, durch den Spalt in der Kuppel vermag der Astronom immer nur ein Segment des Universums zu sehen und zu objektivieren. Aber diese Kuppel ist drehbar um die vollen 360 Grad. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, wie kann man diese Kuppel weiter drehen? Oder anders gefragt, welche künftige Perspektive sehen Sie für die Geisteswissenschaften im Kontext einer technischen Hochschule wie der ETH? Der Streit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, mit dem ich schon im Hause Pallmann als junger Kerl äh, mitgestritten war, konfrontiert habe, den halte ich für etwas vom Obsoletesten, was man sich heute vorstellen kann. Es gibt für mich eigentlich nur eine Wissenschaft, wenn man schon mit einem Oberbegriff operieren muss. Das ist die Kulturwissenschaft. Naturwissenschaft Medizin, Juristerei, Literatur, bildende Kunst, was davon in Wissenschaft kodierbar ist, sind Kulturphänomene. Ich gehe davon aus, dass das, was den Menschen, den Homo sapiens oder den nackten Affen oder wie immer sie ihn bezeichnen wollen, den Primaten, dem etwas gewählt hat und der dann kompensiert hat durch Werkzeuge, bis zu dem Punkt, wo er seinen eigenen Planeten umformt mit seinen Werkzeugen. Da sind wir jetzt, das wäre ja noch in meiner Jugend unvorstellbar gewesen, da war die Natur noch weit draußen, da ging man am Sonntag zum Spazieren hin, oder sie berührte einen vielleicht in einem wilden Tier im Zoo, aber dass wir die Natur sind, dass die die Kultur des Menschen darin besteht, einzusehen, in welchem Grade wir ein Teil sind dieser Natur Das ist, glaube ich, der Lehrstoff der Hochschulen. Aber schon der, des Kindergartens. Ne? Es ist der Lehrstoff des Menschen. Und das, äh, nehmen wir einen Satz wie, den ich so gerne zitiere, ich werde nicht lange bei ihm Verweilen, der mich die Welt am besten verstehen lehrt, in Kürze vom alten Goethe. Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionenfälle. Das kehrt die ganze Digitalisierung um. Das heißt, es findet in einem anderen Raum, in einer anderen Dimension statt. Wir haben ja schon vorher davon geredet, als Patienten, auch als Stimmbürger, sind wir statistische Größen. Als Individuen sind wir es nicht, da sind wir krank, ich, du oder was immer. Ich oder du lieben. Äh, ich oder du reden diese Sprache, statistisch sind wir dann das und das und das und das. Aber was der alte Goethe mich, mich gelehrt hat, ist, dass es in de, im Leben in der Beziehung, in jeder Beziehung, genau wie im Schreiben, auf etwas ankommt, auf die, er hat noch mit N geschrieben, wie Hegel, die Einzelheit. Singularität ist ein schlechtes Fremdwort dafür. Singularität, damit meint man gewöhnlich ein Phänomen, das es zum ersten Mal noch nie gibt. Aber Singularität sitzt hier in Gestalt von drei Leuten, und hier im Saal, in, Satz, in Gestalt von etwa 120 Leuten, und sie dürfen sich mit Recht verbeten, dass sie über einen Nenner geschlagen werden, auch wenn es für viele von der Steuer bis, zu, bis zur Todesstatistik unvermeidlich ist. Aber dass man die Rückbewegung zum Einzelfall sogar im wissenschaftlichen Interesse immer wieder machen muss, weil das wirkliche Mysterium am Menschen die Individualität ist. Das honorieren wir auch im Rechtssystem. Da ist plötzlich das Individuum unanpassbar und die Menschenrechte und so weiter. Wir wissen, dass das, die Statistik kann dazu nur lachen, wenn sie lachen könnte. Natürlich sind wir nicht, sind wir im höchsten Grade antastbar. Natürlich tasten wir uns im Augenblick durch den Computer ununterbrochen weiter an. Wir bieten uns zum Betastetwerden an in den, in den Medien online, aber es bleibt ein Rest, mit Faust zu sagen, zu tragen, peinlich, aber das ist unsere Lebendigkeit, das ist unsere Fähigkeit zu fragen, das ist unsere Chance als dieser oder diese und nicht als Menschheit befreit zu werden, glücklich zu sein. Wir wissen, was aus einem kollektiv verschriebenen Glück wird. Die Sowjetunion ist nicht umsonst untergegangen. Alle wesentlichen Kategorien, bei denen ich sage es jetzt als 85-Jähriges, in, in der Nähe des Sterbens, in der Nähe des Lebens heißt das, wirklich ankommt, sind individualisiert, sind nicht generalisierbar. Und natürlich kommen wir gar nicht darum herum, generelle Begriffe zu brauchen. Das ist klar. Aber immer mit einem Ja-Aber. Immer mit dem Zugedanken, mit dem Beigedanken, das Gegenteil ist genauso wahr. Dann erkenne ich wahre Sätze. Verdammt unbequem. Aber stellen Sie sich mal vor, wie die Evolution verfährt. Das ist ja auch ein... Ein Monstrum. Ja, wenn eine Änderung bei den Genen auftritt, dann ist der normaler Reflex, Reflex des Systems, diese Änderung zu kassieren. Weg damit. Das Alte hat sich ja bewährt. Was soll jetzt da plötzlich ein Überbein? Oder warum soll ich jetzt plötzlich für eine andere Temperatur konditioniert werden? Also normal, normales Kassieren. Aus diesen Unzähligen Normalfällen, die bedeuten für die Evolution absolut nichts. Die ganze Statistik, geht, können Sie vergessen, gezählt hat die Mutation. die Mutation. Diese Mutation kann kassiert sein, sie kann auch verheerend sein, sie kann schrecklich sein. Sie kann das Unglück des Individuums sein, wenn es überhaupt auf die Welt kommt. Aber sie ist ganz offensichtlich auch als Menschheit unsere Chance gewesen, das zu werden, was wir, als die wir hier sitzen. Und da es ein paar Millionen Zeit dazu gebraucht hat, glaube ich, ist verstehen wir langsam, warum äh, Kafka gesagt hat, wir hätten die Eigenschaft, die uns das Paradies habe verlieren lassen, sei die Ungeduld. Nicht die Sünde, nicht die Liebe, nicht die Erotik, die Ungeduld. Es muss schon passiert sein, äh, gestern. Und ich sehe, jetzt komme ich wirklich als Methusalem daheim her und denke sich einen ganz langen Bart dazu. Aber was ich ganz schrecklich finde, nicht nur weil ich es nicht gewohnt bin, das ist klar, ist, dass ich im Hauptbahnhof eigentlich keinem Menschen mehr begegne oder fast keinem, der mich so der Welt umläuft. Und auch kein, kaum im Zug einem begegnet, der nicht vor sich hinschwatzt. Oder der ein Buch liest. Und dann denke ich, äh, ich bin natürlich der Idiot, der sagt, äh, äh, früher hätte man gesagt, der Mann, der da vor sich hinspricht auf dem Bahngeleise, da müssen wir den gelben Wagen bestellen, da passiert was. Heute ist es das absolut normale. Das heißt, die Nichtpräsenz der Leute, nicht da zu sein, wo sie sind, was mir auch verdammt schwer fällt übrigens, Präsenz ist etwas am Schwierigsten, aber nicht da zu sein, wo sie sind, das, meine Damen und Herren, kann nur verheerend sein. Sie sind nicht da, wo sie sind. Ort und Zeit haben keine Treuhänder mehr. Und da steigt mir gelegentlich nicht die Angst, sondern zugleich die Galle hoch. Man kann das, die Zeit so verlauern und man hat so verdammt wenig davon. Und sie ist so ungeheuer kostbar. Mhm. Muss man sie in diesem Spiegel versauen und auf das nächste Like warten. Ja. Also ich habe leicht reden ne? und ich weiß, dass... Schon in der Generation meiner Söhne ist das anders. Aber man möge einem Amphibium verzeihen, dass sie sich gelegentlich nach dem Wasser zurückziehen. Ja. Ich glaube... Ich glaube, Sie haben richtig geschlossen. Wir kommen zum Ende dieses Abends. Und ich möchte mich sehr bedanken. Ich danke Wir möchten uns sehr bedanken. Ich ja, kann dazu nur sagen, wenn das meine Mutter noch hätte erleben <lacht> Sie sind jetzt ganz herzlich eingeladen zu einem Apero draußen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, nicht nur okay. ja, <lacht> ähm, Auch Hallo. bei äh, Sarah Springman und bei Raphael Ball. Ich glaube, die, der Apero wird von hier aus gestiftet. Ja, noch ganz herzlichen Dank. Also, <lacht> Dank. Too long, too long. Halte ich mich ganz schön das Ding auf. Ja.